Das ist übrigens hier, der Kenze, der macht hier Wasserpfeifen, ne? ganz, heißer, ganz, ganz heißer Typ. Einer ah. der wenigen vernünftigen deutschen Glaskünstler, der übrigens Hilfe braucht, der bei dieser Scheißflut in Deutschland richtig baden gegangen ist, richtig runtergegangen ist. Also wenn ihr jemanden supporten wollt und die Community wirklich mal zeigen will, was er kann, dann bitte supportet Merlin. Ja, absolut. Und hast du deine Werkstatt immer noch nicht wieder aufgebaut, oder was? Zwei Wochen mit Luftspur. Okay. Ist noch lange nicht alles fertig. Ja, okay. Also ist noch lange noch nicht alles fertig. Also Leute, bitte supportet den noch. Geht mal auf Merlin auf die Seite. Da kriegt ihr auch die Daten. Ja. Und hier am Sonntag ist hier auf der Hemsfair ein Meet and Greet noch mit dem ja, äh, jungen Mann hier neben mir. Ja. Ich, bin äh, hä? ich bin nur heute da. Ach, du bist nur heute da? Nur heute Was da. verspreche ich den Leuten denn? Ja, dann machen wir das heute Abend. okay? Jo, machen, wir das heute Abend. machen wir heute Abend. Ein kleines Meet and Greet, am Stand H10 Leute. Also wer den jungen Mann, den genau. kennenlernen will, Johnny Depp, kommt vorbei.